Willkommen zurück zu MeTopia. Hier haben wir ein Bonuslevel. Nach diesem Bonuslevel sind wir wahrscheinlich schon fast durch mit diesem Gebet. Und können vielleicht endlich ins Finale dieses Spiels rein. Oh, ein Hollen-Hotdog. Das, das, das war alles nur für dieses Hotdog? Gibt es noch was? Ja? Ja, Herrschersuppe. Noch was? Vielleicht eine riesige Truhe mit äh, Ausrüstung? Teure Ausrüstung vielleicht? Hühnchencurry? Okay. Nö, nur, nur ein bisschen Essen. Okay. Okay. Alles klar. Das war das Bonus-Level. Jetzt lass uns mal schauen, was fehlt uns jetzt noch? Nur noch? Ganz hinten hier, dieses Level? Ah, das ist eine Truhe. habe ich gar nicht gesehen. wir das Und dann machen wir den Boss dieser Welt. Und können dann hoffentlich in den Himmelsturm endlich rein. Ja, hier sind zwei Truhen, die wir öffnen können. Oh, für Oh, riesige Truhe! ohne Shading. Die ganze Welt hat irgendwie gar kein Shading. Herrscherkostüm. Oh, für Girlfriend! Ah, der Hut sah besser aus, aber Girlfriends Haare kann ich ja nicht ändern. Das würde ja alles kaputt machen. Ja, okay, hat was, aber Girlfriend hat das ganze Play lang. <lacht> Dieses Outfit, das kann doch eigentlich bleiben. Es <lacht> passt halt ziemlich gut, muss ich sagen. So, oh, und das war's. Dann. Alles klar. Dann, äh, was wollt ihr noch? Nichts. Gut. Machen wir direkt den Boss. Machen wir direkt den Boss. Oder ihr quatscht noch schnell. Kurzen Level-Up vom Boss. Eigentlich immer gut, solche Level-Ups. Level 18 schon. Letzter Wunsch. Okay. So, du willst auch noch mal hier ein Level Up machen? Können wir machen? Schnell, ganz fix, bitte. Ich will den Boss machen. Ich kann nicht mehr warten. Ich will den Boss sehen. Waschechte, Freunde. Krass. Okay, let's go. Wer wird der Boss sein? Ich vermute mal, es wird irgendeine Blechdüchse. Wir werden sehen. geht's. Wollen wir denn gleich nochmal die Juwelen? Oh, du meine Güte. Ich werde zum Roboter. Dumbledore. Oh, oh oh. Mein Gott, Dumbledore Roboter. Okay, sehr lame Alarm. Name, aber... Ich weiß nicht wieso, ich muss irgendwie so ein bisschen an äh, Dr. Robotnik denken, an diese, an diese Verwandlung hier, ich weiß nicht wieso. Aber ja. Dumbledore ist der Boss. Oh, alle drei helfen mir. Puh, das war richtig viel Damage. Schön. Oh oh. Oh oh. Die macht es aus. Schutzstreuer aktiviert. Nutze dieses mysteriöse Streu, um deinen Mii-Charakter vor einem Angriff zu schützen. Hohoho, ho, ho, hat dich ein Gegner ins Visier genommen? Tja, dann wird das nächste Treffer ganz schön wehtun. Aber nur keine Sorge, mit Hilfe des Schutzstreuers der Puff jeglicher Schaden. Da hat dich ein Gegner anvisiert, der Schutzstreuer hat den Bums Arias. Schreib dir das in die Ohren. Hohoho. Ho, ho. Äh, okay. Warte, ach, dafür habe ich diesen Barriere- äh. Zauber! brauche ich den Streuer nicht benutzen? Ja, jetzt habe ich ihn mal ausprobiert. Für den Kampf hier benutze ich den jetzt mal. Alles klar! Riesenwaffe! Wahrscheinlich wird der Final Boss das auch können, oder? Muss ja eigentlich, sonst würden wir das jetzt nicht bekommen. Nicht bekommen. Das ist dann wahrscheinlich der letzte Streuer, oder? Vermutlich. Alle rauf da. Ganz viel Damage bitte machen. Macht alle so wenig Damage. Ich bin der Einzige, der hier richtig was macht. Okay, das war schon mal ziemlich gut. Fast die Hälfte weg. Okay. Bam. Mega Heilung. Super. Okay. Ich mache dann nochmal den Reisangriff. Oh, über 200 mich erhofft, aber ich wollte es nicht sagen. War schön, dass es wirklich so geworden ist. Super... Selbst Girlfriend findet es super. Oh oh. Oh oh. Oh, oh oh. oh oh. oh oh. Oh Zack. Okay. Ich setze mal bei Jesus für den Schutz ein und würde es mal ausprobieren, ob diese Barriere, dieser Barrierezauber, den ich hier habe, ob der das gleiche macht. Hier. Macht es das, das gleiche? Das sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, bis das gleiche ist. Wir werden es jetzt sehen. Ah, also nein? Oder doch? Hat es jetzt Schaden etwas vermindert oder hat es nicht geholfen? Ich kann es gerade wirklich nicht sagen. Egal. Der Gegner kann auch nichts mehr sagen, denn er ist kaputt. Hä? Nice. Und damit sollten wir nun durch sein mit der blöden Questerei. Plopp. Bin ich wieder normal? Na, du warst noch nie normal. Ausgerechnet, ich, Meister der Robotik, wäre beinahe ein Roboter geworden. Ha. Naja, du bist nicht Dr. Robotnik, aber naja. Wäre richtig lustig gewesen, wenn er Dr. Robotnik wäre, oder? Wer hätte das für möglich gehalten? Hätte aber zu deinem Mann liegen. Wo war das Ding gleich? Da nicht, da nicht. Ah! Ist dies das Juwel, das du gesucht hast? Ja, das ist es! Nasenjuwel! Wenn das so ist, dann bitte sehr, nimm es nur. Vielen Dank! Ah, es ist endlich vorbei! Endlich! Wir haben alle Juwelen! Hip, hip, hurra! Jetzt können wir den Himmel zum betreten. So ein bisschen mulmig wird mir ja schon bei dem Gedanken. Leute, nehmt euer Herz in beide Hände, okay? Auf geht's! Kann ich loslassen? Ja, gut. Okay. Diese Roboterwelt ist damit abgeschlossen. Und yay! Yeah, wir haben alle Juwelen für den Himmel zum gefunden! Yep. Augen, Nase, Mund, alles da! Gut, dann... Hey, was wenn wir ein paar lustige Gesichter machen und Basteln? Wa du kannst doch nicht einfach mit so wichtigen Juwelen rumheibern. Ich wette, fürs Murmelspielen eignen die sich auch ganz gut. Ja, sag dir denn... Nein! Was, wenn sie damit kaputt gehen? Oh, ich hab's. Da kann sie am häufigsten übers Wasser flitschen lassen? Ich glaube, es geht los! Hat er Spaß. Mike, du lässt dich echt zu so leicht veräppeln. Das ist total lustig. Ja... Na gut, genug gefoppt. Jetzt können sie loslegen. <lacht> gefoppt. Die Badi zur bevorstehenden Eröffnung des Himmelsdorms. Ja! Toll. Jetzt kommt eine dunklere Sind noch nochmal alle mies weg. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht! Raketenprojektil. Top, top, top. Cool. In der Rakete fliegen wir dann hoch. So und du, das kann ich nicht mehr leisten. Schade. Aber wir kriegen noch mal ein bisschen was zu futtern, bevor wir loslegen. Robo Saft schmeckt aus Robobechern ganz besonders gut. probier's mal aus. Ja schon. Robo Saft leuchtet im Dunkeln ein Zeichen hoher Wirksamkeit. Maybe. höllen Hotdog nur echt mit der Lieblingswurst des Cerberus und mit Senf. Nom nom. Herrschersuppe Sternchen für die Majestäten nur das Beste, so wie zum Beispiel diese Suppe. Ja. <lacht> wie es das angehört hat. Magst du das? Na, es geht. Nicht wirklich. Du? Nein? Und du? Nicht so wirklich. Alles klar. Du bist schon satt. Du kannst die essen. Kannst ganz viele von denen essen, ein bisschen Magie bekommen. Bram, bram, bram. Kann die alle Lust werden hier bei dir? Das ist schön. Dass sie jemand mag. Äh, sonst noch jemand? Finde ich sie auch ganz lecker, aber erstmal sehen, was mit dem anderen Essen ist. Haben sehr viele ihn noch nicht probiert. Ich glaube, ich habe nur eins. Ja, ich habe auch nur eins. Hm. Das hier? Okay. Du. Bist schon satt. Du. Okay. Du. Hier, die ganzen Fische loswerden. Wir haben eine große Kiste voll mit Fischen bekommen. Die müssen jetzt schnell ver äh, verputzt werden, bevor die äh, schlecht werden. habe schnell alle ein bisschen Fisch geben. So, reicht. Das sind wir unter 200 Essen. Das ist schon mal ein guter Start. In Anführungsstrichen Start. So, und nun... Auf zum... Äh, Weitgereist-Portal, weil... Ich muss, glaube ich, nochmal ja mit ihnen reden oder so. Okay, okay. Gott, die Mies werden immer seltsamer. Hier. Ein Roboter mit Gesicht, der sich auch noch bewegt. Fantastisch, die Erfindung meines Lebens. Okay, mehr hat er nicht gesagt. Okay, alles klar. Auf zum Himmelsturm, let's go, endlich. Wir haben alle Himmelsturm-Juwelen. Und das bedeutet was? Wir sollten den Himmel zum Betreten können. Und dann. Tschüss, dunklerer Fürst Iwata. Und zwar endgültig. Aha, aber. Dieser Iwata. Ich dachte, ihr werdet befreundet. Schon. Aber du würdest trotzdem gegen ihn kämpfen? Ja. Na gut. Ich muss es tun. Ich war das ist außerdem gar nicht mit der dunklere Fürst. Ich sehe schon, du bist wild entschlossen. Ja, stimmt. Gut, dann bringe ich euch hinunter. Danke. Viel Glück, Mike. Ich mag solche Katzdienste. Ich mag den Fakt, dass wir endlich durch können durch diese Clowns-Tür. Wir haben alle vier Juwelen. Yippie. Also rein mit den Dingern. Hurra. Also los, Leute. Finale. Hey, da ist Tingle hinten. Mit ihm sollten wir mal plaudern. Himmelsturm. Immer noch nicht aus Pokémon Mystery Dungeon. Oh, das sieht richtig aus wie so ein Planetarium oder so. Oh, die Musik ist richtig cool. Oh, ich, ich mag die Musik. Das ist der dunklere Fizzivata. So, ja, hat man sich wieder dass ihr mal vorbeitaunt. Ihr habt einen weiten Blick auf euch genommen. Und dann sagt mal, was ihr drauf habt. <lacht> Ach süß! Eines solltet ihr ja noch wissen. Ich habe ein oder zwei Freunde zum Turm gezaubert. Freut euch auf ein lustiges Wiedersehen! <lacht> Und dann, Stille. Los, brechen wir auf! Zwei Freunde? Der dunklere Fürst hat Freunde? Zwei sogar? Alles klar. Orochi? Wow, das sieht voll cool aus, dieses Monster-Design. Nämlich so ein bisschen Dragon Ball. So der Drache mit seinem Dragon Ball. Das sieht voll cool aus irgendwie. Ich mag dieses Monster. Trotzdem müssen wir es beseitigen, denn es steht im Weg. Und es ist gegen uns. Bam. Wie lange das Spiel jetzt wohl dauern wird. Ich vermute mal genauso lange wie das letzte Gebiet. Also dieses Feuergebiet war. Ding ist, wenn noch mal hier ein bisschen groß, ein bisschen lang gestretcht. Aber hoffentlich dafür dann äh, mehr Level und weniger variationen müde mm, ein bisschen. Okay. wir gleich in Kampf ein oder was? Bitte nicht. Oh nein, Feuerdämon! Ich krieg Flashbacks. Weg mit euch. Auspusten. Nochmal. Können Sie einfach nicht auspusten? Das hilft, oh, hilft nicht. Oh oh, oh oh. Nein. Ich Wein! Ihr dürft nicht weinen, Leute! Ah. Oh, gut. Hä? Erster Beistand! Ankuscheln 2! Na, ah, gemütlich! Na, no, süß. Mach das mal mit Jeff. Einer down, sehr, sehr gut. Der andere bist auch noch. Bäm! Ja! Okay, das wird wirklich das Schwierigste Ort. Bisher. Wenn so ein normalo gegner so stark sind, dann ähm, wird das schon was bedeuten, glaube ich. Wir sind bald durch mit dem Main-Game von Mitopia. Ein Notfall. Young Mike ist wieder krank. Nee, Mike diesmal. Diesmal ist es jemand anders. Für die Abwechslung. du war, du-wa, du-wa. Du, wa. Oh ja. Aha. Skibidiwapapaa. Bum, bum. Oh. Essen. Super. Dun, dun, dun. Apropos Essen. Ich habe gehört, ihr wollt wieder ganz viel Essen. Essen. Essen. Essen. Essen. Essen. essen. essen. Ja komm, essen wir es beide einfach auf, Freddy. ganz viel Magie hoch. Du auch noch mal hier ein bisschen, du hu, bist schon glücklich, egal. Hier du auch, zack zack. Wir müssen das alles loswerden. Kriegst du die anderen noch durch? Die anderen drei, kriegst du die noch? Nee, einen kriegt er nicht mehr. Ah Mist. Okay, wie sieht es mit den Fischen aus? Ah, natürlich, die Beine haben es noch nicht probiert. Oh. Ach, komm. nee, Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, Essen zu verteilen. Jetzt bin ich genervt. Ja, Dolch der Nacht kann ich hier noch kaufen. Benutzen wirst du ihn aber nicht. Kannst du für deine Dolch-Sammlung be benutzen. Weil der Fisch ist hier gefragt. Ein Fisch ist doch sowieso viel schärfer als so ein blöder Dolch. Das mein Weiß doch jeder Hä? Noch ein Level? Come on Jetzt ziehen die es aber wirklich lange äh, hinaus Ich meine, hey, solange diese Level Nicht irgendwelche äh, Verschiedenen Wege haben Ist es mir egal Lila Kristall und Kristall Okay, haut mal ab bitte Schmelzt Oh, was? Die halten aber aus. Oh, die halten aber aus. Komisch. Aua, ich sterbe gerade. Oh oh. Nicht gut. Bam. Mhm, mhm. Alter, die halten wirklich lange aus. Oh Gott, dieser Ort ist wirklich schwer, glaube ich. Oh, aber drei habe ich down. Drei auf einmal, immerhin. Oh, danke für die Mega-Heilung. Kann ich gebrauchen. Alles in Ordnung, Miku. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. So, und jetzt rauf da. Bam. Nice. Kreischen gelernt. Sing grausam, um Gegner schwer und Freunde auf etwas zu verletzen. Okay, besser als Krächzen anscheinend. Und du. Level 21 für Jesus. Giga-Heilung gelernt. Strahlendes Licht frisch bei einem Freund. Enorm viel AP auf. Oh, richtig gut. Das ist richtig gut. Also können wir entweder, ähm, Freddy oder Jesus benutzen, denke ich mal. Oh, hier ist eine Banane, okay. Ich will ein Krächzen. Was? Oh nein, hier gibt's, hier gibt's verschiedene Wege. Genau das, was ich nicht wollte, gibt's hier natürlich noch. Das macht's überhaupt nicht noch nervig. Plop. Nerviges letztes Gebiet. Naja. Ach, na gut, ob es wirklich das letzte Gebiet ist, weiß ich nicht. Aber komm schon. es wäre so lame, wenn das hier nicht das letzte Gebiet wäre in der Story. Oh, Level ich noch für Göffel. Immerhin kriegt man eine gute äh, Erfahrung. Immerhin. Ja. Der Geist. Kriegt erstmal auf die Schnauze. Bam. Nicht gereicht. Ey, die halten richtig viel aus, die Gegner. Das ist wirklich kein äh, lustiger Ort. Nein. Aua, nein, das ist es definitiv nicht. So, aber jetzt krieg ich beide down. Naja, also, wenn ich zumindest ein bisschen äh, MP hätte. Ah, jetzt glaube so, ich. Kann ein bisschen heilen, dann kannst du gleich noch ein bisschen kämpfen. Mhm. So, jetzt rauf da mit Mega Explosion. Zack. Bye. bye. Okay. Briefe halten. Lieber Mike, wie geht es dir auf deiner Reise? Ist doch auch genug? Ein zweites Frühstück geht immer. Dein Cobra. Danke, König Cobra. Und yay, Mike, geht's besser. Wenn das nicht toll ist. Und das auch toll. Super. Noch irgendwas? muss ich auch noch irgendwas kennenlernen? Ja. Freddy will noch ein bisschen mit Verdonner kuscheln. Okay. macht schnell. Macht schnell, habe ich gesagt. Gut. Baum. Okay. Ja, kein Bock auf Essen. Ähm. Blumenkleid. Habe ich kein Geld für. Silberrüstung. Sehr, sehr billig. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich besser ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist es aber. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht nicht schön aus. Nee. Gut, setz ups nehme ich trotzdem immer gerne mit. Und ja. Zack. Und zack. Machen wir es so. Dann gibt es auch schon. Dann machen wir es so. Ja, passt auch. Oh du Level 2 miteinander. Igitt und Bunny, nicht so gut. 26. Okay. So habe ich hier noch schnell alles geholt. Hier gab es zwei Kisten unten. Wusste ich nicht. Ah, okay, 1750 Leute gerettet. Schön. Mhm, mh. Ein Notfall. Mal wieder. Danny ist es diesmal. Dann sei es so. Es war so gewollt. Dann soll es nun auch so sein. So. Es soll auch so sein, dass ihr beide euch noch ein bisschen besser kennenlernt. Weil ihr seid nur Level 14 miteinander. Ja, gar nicht. Das ist echt wenig. 15. Schon besser, aber auch nicht so gut. Das wird noch besser irgendwann. So. Was gibt es dort drüben? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Hier sollen wir unbedingt hin. Okay, bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Mhm. Nicht? Ja, gut, danke. Die Blicke. Wunderschön. Yay! Nicht schon wieder. Die Person kann mir aber irgendwie bekannt vor. Sag mir bitte nicht, es ist... Alles gut? Oh, oh es ist GOMMA AD. Ja. Oh, Hilfe! Oh. Moment, was? Wie kämpfen gegen den den dunklen Phantom vom dunklen Fürst Goma HD. Ist das einer der Freunde? Kampf! Geile Musik! Drauf da! Mega Feuer! Du, du, du, du. Oh, oh. oh, oh, oh! Nice! Danke, Majestät. Wow, Level 3. Hat ein bisschen gedauert. Halt los weg von mir. Oh, er ist in einem Albtraum. Mutation, ja. Stimmt. Er ist nicht echt. Es ist nur ein Phantom. Zangangriff. Zack, zack. Oh, oh, oh, oh. Komm, beeil dich. Ja, okay, gut. Jetzt können wir tauschen. Gut. Wie kriegt das hinten, oder? Oh, ich bin schon fertig. Das, das ging schnell. Dass ich das so schnell auch gut. Ich bin noch am Überlegen, ob ich meinen mein, mein, mein Steuer benutzen will, meinen Hyperstreuer, oder ob ich jetzt noch warten lassen will. Ja, obwohl, wenn es schon so läuft, ich wollte was anderes anklicken hier. Leben. Alle ein bisschen HPs hier. Mm, ein bisschen MP. Könnt ihr auch alle noch ein bisschen gebrauchen. Vor allem du, Bunny. So viel verloren aus irgendeinem Grund. Ich gebe Bunny mal Ultra und warte ab, wie es aussieht. Ja. Ich gebe Bunny mal Ultra. Und schau, wie es auf sie wirkt. Bam. Die nächsten Folgen könnten vielleicht sogar ein bisschen länger sein, weil, wenn ich in jeder Folge einen dieser richtig krassen Kämpfe hier mache... Dann könnte es ein bisschen dauern noch, bis wir hier durch sind. Zack. Aber komm, ich vertraue auf mein Team. Mein Team ist gut. Ich habe die gut ausgebildet. Ein starker Krieger. Bam, 100. So will ich das sehen. Ja, gut, Bunny. So sollst du immer kämpfen. Gesichtsschutz. <lacht> Schutz vor Corona. Nice. Okay. Oh, und oh, das ist gut. Wir haben richtig viel Damage gemacht. Bam, nochmal ganz viel. Ja, geht. Ja, geht auch. Ja, jetzt ist sie wieder normal. Ja, ja jetzt macht sie nicht mehr so viel Damage. Ne? Oh, oh. Wer, wer, wer? Niemand. Besser ist besser ist So du kriegst noch mal den Ultrasteuer. Mani kann es halt sehr gut gebrauchen muss das Ding Nicht immer Milch abschießen, was soll das? Oh. Komm, gehen wir seien hier schnell, bevor wir uns noch streiten Bam Komm schon drauf da, drauf da Bam, bam oh. Ja Danke, Mann. Nice. Ultimatesse. Gomme HD hat zum zweiten Mal sein Gesicht zurückbekommen. Mein Gesicht es ist wieder da. Entdunkelter Fürst Gomme HD. Uff, das war schlimm. Erinnerst du dich an mich? Ja, der dunkle Fürst. Genau, aber das ist alles lang vorbei. Jetzt bin ich ein Normalo. Dein Sieg, das Ende des dunklen Fürsten, hat mich befreit. Vom dunklen Fluch. Der dunkle Fürst hat Schreckliches getan, aber das konnte ich alles nicht beeinflussen. Bitte glaubt mir das. Ich meine, was habe ich denn bitte vorgehabt mit den ganzen Gesichtern? Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll. Stimmt. Wenn wir so drüber nachdenken, wofür braucht der dunkle Fürst eigentlich die Gesichter? Ja, er kann sie auf die Monster stecken, aber es steckt da vielleicht noch mehr hinter oder ist es wirklich nur Klauen Gesichter? Dafür mache ich meine Armee und das war's? Ist mir ein bisschen zu simpel, oder? Sag mal, du wirst diesen neuen dunkleren Fürsten bekämpfen, stimmt's? Stimmt genau. Hm, mir, ich, ähm, mir läge viel an einer Art Wiedergutmachung. Würdest du meine Hilfe akzeptieren? Natürlich, Gomme. Komm rein, die hier, Crew. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen. Wir schaffen das. Komm ade, der entdunkelte Fürst hat sich hier angeschlossen. Kann man auch Nein sagen? Bestimmt kann man das. Nice. Komme, AD wird uns nun helfen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge, wie er uns hilft. Bleibt dran, um es nicht zu verpassen ba Yeah!